die Brücke runterlassen, machen die Tür zur, Prinz zur Fake Prinzessin schon mal auf, damit wir dann rein können. Ich weiß nicht, ob das klappt mit der Fake Prinzessin, aber das machen wir dann, machen das schon mal auf. wenn wir dann noch einen Weg finden würden, der schneller ist als ganz zurück. Wetter links, aber Achtung, ab und schiebst du, das war da zurück zur Kammer kommen, zum Bier. wir können mal hier längs ich schau mich mal um hier ah, okay hab eine idee wenn du bei dem wasserfall aufpasst nicht runterfällst spaß dir gut zeit ja Jetzt die Brücke runterfahren. der Prinzessin die Tür aufmachen. Fake Prinzessin. Hier sparen wir kurz Zeit. Wenn wir die Brücke unten haben kriegen wir das hin. Es war knapp schon mit dem Fahrstuhl ist. wenn wir rechtzeitig zum Fahrstuhl kommen, dann Und dann wird das was. So hier hoch. mal links also jetzt holen wir uns das nein verdammt noch nicht das bier holen. erst eine prozessen die tür aufmachen dann gehen wir hier noch mal runter eine extra tour wenn wir hier so gut springen mit dem bier dann können wir das haben wir schon ein bisschen Zeit gespart. Dann hier den Fahrstuhl. Ich mache die Tür auf. dumm ich hoffe das geht jetzt noch Dies ist da noch drin und traut nicht ab fahrstuhl bereitstellen so jetzt ein bisschen action dann schaffen wir das eine 98 die dürfen nicht reinfallen, das ist, wenn wir dort landen. So und Action. Ich gucke jetzt nicht auf den Chat und konzentriere mich hier, hier drauf. Oha, der hat uns keinen Schaden gemacht. Es war eigentlich schlecht gefallen, aber jetzt hier gut in Zeit sind. Ja. Nicht schlecht dürfte machbar sein. Viertel Bier noch. Das Mimik war nicht böse, es war nur durstig. Das mitgebrachte Bier von Aqua Hugo war alles was nötig war, um es zu besänftigen. Und ich habe nochmal Herzenfang gekriegt. Ja, es war endlich ruhig. Na danke. Aber Junge, dieser Held sah unglaublich lecker aus. Aber du würdest doch keinen Freund essen, oder? spannungspunkte in 81900 ich habe es eigentlich kommen sehen dass da jetzt noch muss actually die tür nicht aufmachen knopf recht knopf erreichen reicht. Ah okay ah, ist jetzt wurscht der ja, 109 tag 61 aqua hugo macht sich sorgen dass sein neues haustier wieder durstig werden könnte, verließ sein Haus auf der Suche nach Getränken und Abenteuern. Oh, wir haben das Haustier. Ist ja lustig. Schreien wir bloß nicht. Ich werde mir aber noch mal ein neues Outfit suchen. Saas. Heißt. So, den Stand, würde ich gerne spielen. zwei Ende nochmal. So, äh, da müssen wir natürlich auch den Namen ändern. Ähm, wie hieß denn da noch mal der nochmal, der Hauptkarte? Ich glaube Tim hieß der. Tim, der Magic Tim. So, na dann. Als erst nehmen wir das, Sch das Schwert der Legenden. Und wir nennen ihn einfach Zwergi. Zwergi. Also Zwergis Haus. Sehr schön. Streicheln können wir nicht. Okay, dann versuchen wir mal... Versuchen wir mal dem König, was essen zu bringen. Es ist jetzt ein bisschen Zeit sehr problematisch. Ich versuche hier schon aufzuräumen, damit wir hier nicht nachher wenn wir hier durch einen Problem kriegen. sind nur ein Leben. sind ist schlecht. Ja, es ist ja da, das, komme ja komm, das muss man ein bisschen Timing machen, aber es ging hin. Okay, wo war das, wo war die ich glaub, das Bier war hier in dieser tour ja, das Bier war in dieser Tore. Das ist ein Bier. So, jetzt schnell zurück. Das war schon schlecht. Na komm rüber hier, rüber hier, rüber hier, rüber hier. Es geht eigentlich noch schneller, aber... Soll ich gleich mal springen? Hups! Sehr gut. Es läuft die spitze. Halbes Bier noch da. Jetzt schnell. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, nice. Geschafft. Auf Anhieb, Fürstei. Zwing hatte sich wirklich den Arsch aufgerissen, um dem König das Bier rechtzeitig zu liefern. Leider mochte er kein warmes Bier und ließ Zwengi verhaften, wenn er die Lebensmittelqualitätsstandards des Königreichs nicht eingehalten hatte. Och Mensch, dann reißt sie mir den Arsch auf, um dem König sein Bier zu holen. Das ist nur die Scheiße. Mensch, kein Dankbarkeit hier, fünf Jahre später, in den 99, gut, dann machen wir schon mal einen Plan, was wir danach machen, <lacht> was war jetzt hier nach zehn Minuten, Steam, ihm musste jahrelang für die gesamte Armee brauen, um seinen Fehler auszugleichen, bitte war es endlich soweit, die Brauerei zu verlassen und zum Abenteuer zurückzukehren. Jahr 114, Tag 166. Okay, ich bin Braumeister. Das ist ja, oder Kochoutfits, das ist ja, das passt jetzt ja relativ wenig. Bei mir, aber, kannst auch Bier kochen, aber, so. Jetzt haben wir ja einen entscheidenden Hinweis, wäre es natürlich noch geil. Jetzt haben wir Ending 100. Fragt sich. Und ich weiß von dem Ending 101, aber... Puh. Ähm, wie wir das kriegen? ich äh, weiß auch nicht. Schauen wir mal. 6% aller Helden sind so weit gekommen. Yay. Na dann Ende Nummer 100. Das kann ja jetzt nur noch mal ich beschweren. Wir müssen natürlich mal den Helden hier nehmen. So. Tun wir mal so, als würde ich nicht die komplette Summe lesen. Und wir geben uns hier mal den Berg hinauf. Und holen uns die Schaufel. uns hier durch so ähm, lass mal nachdenken ähm, äh, ähm, beim drachen waren wir schon da haben wir schon alle nichts gemacht da kommen wir nicht mehr hoch oder ja, ähm, da ich mal durch einen anderen Eingang. Hm, okay. Oh, ähm, ja, gut. Da wollte ich, glaube ich, hin. Nein! Ich kann es nicht hinnehmen. Okay. Hier okay. ist diesen Raum. Von dem weiß, dass wir dort finden. War alle. War alle Rubine, haben wo dort. Aber haben wir schon alle Kristalle gesammelt? Das ist hier die Frage. Kommen wir da so einfach. Vor der neuen genau. Das ist Kommen wir hier so einfach durch, und um zerquetscht zu werden? Ich kann mich dann das Ende erinnern, wo wir jetzt zerquetscht wurden. Okay. Oh, ja, wir haben alle vier Edelsteine. Okay, na dann. Kommen wir hier zu dem mysteriösen Edelstein. Dings, die oder Du erhältst die Tetra-Kugel. Und so sammelte Zweig alle vier Elementarkuren und stellte das Gleichgewicht des Königreichs wieder her. Ende. Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Ende. Klar, ich bin mit diesem Ende rundum zufrieden, auf keinen Fall, ich möchte mehr Action. Äh, das sind wahrscheinlich die beiden Endings, die wir jetzt haben, jeweils Ending 100 und das Ending. Ich bin zufrieden. Ah, okay. Gibt es kein 100 Ending.